Ich muss immer noch raussuchen, wo ich das abschalten kann, wenn Leute online oder Offline gehen. Deutsch mal. Kann ich das abschalten? Moment. Es müsste safe gehen. Aha, nö. Nö. Mitteilungen da. Das kann ich machen. So. Jetzt ist okay. Nein. Aha. Sehr gut. Ich habe das extra vorbereitet, weil ich dachte: Riesenupdate, dann kommt so eine Minute. Du befindest dich hier in meinem Reich, einem Ort jenseits von Zeit und Raum. Ich heiße dich willkommen. Ihr Menschen nennt mich Arceus. Lass mich dein Gesicht sehen. Nein, nein, warte mal. Brich, wie laut dein Name? Ich will zurück. Ja. Der Herr Popel spielt Frauen. Sorry, das ist wichtig. Sprich. Wie lautet dein Name? Bist du mit deiner Auswahl zufrieden? Roland, Adi wirst dich alsobald in einer fremden Welt wiederfinden. Dort gibt es wundersame Lebewesen, die von den Menschen Pokémon genannt werden. Adi Begegne allen Pokémon. Ist dies getan, so will ich mich dir erneut zeigen. Ich begegne allen Pokémon. Pokémon Legenden. Arceus. Das Intro ist schon cool. Hallo? Wach auf! Wach auf! Ah ja, habt ihr nicht hier. Sorry. wieder L und R gedrückt. Ah oh ja, die Starterwahl. Lebst du noch? Ich habe B auf den, auf den Untertasten. Es wird schon gehen. Bin ich erschrocken, dass du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Ein Glück, dass du noch lebst. Wo bin ich hier? Der Nebel hinten links gefällt mir jetzt schon nicht. Das ist der Strand des Aufbruchs. Hat der Schock durch den Fall mit dein Erinnerungsvermögen beeinträchtigt? Sieht aus, als wäre ich von Alola. Davon mal abgesehen, deine Kleidung ist wirklich sehr seltsam. Kennst du jemanden hier in der Gegend? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Verstehe, du siehst ziemlich verloren aus. Weißt du denn wenigstens, wo du hin willst? Kann ich dir vielleicht den Weg zeigen? Weiß ich auch nicht. Oh dear, du kannst hier also niemanden und weiß nicht mal, wo du die Nacht verbringen sollst. Du scheinst in ganz schönen Schwierigkeiten zu stecken. Kannst du so überhaupt überleben? Ja, ich wollte eigentlich irgendwie jetzt gehen, aber ja, was soll ich noch tun? Komischer Professor auf jeden Fall. Also schön, ich kann hier mit den Noten nicht einfach im Stich lassen. Sein Logo auf der Brust sieht schon ein bisschen aus wie Galactic vom Stil, ne? Bautz, Feurig und Ottero. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Ich jagte gerade meine entlaufenden Pokémon hinterher, als du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Kurios, das hätten sie es geahnt. Ach ja, weißt du überhaupt, was Pokémon sind? Ja, natürlich. Ich muss das kurz erinnern. Ein Glück, du bist zwar vom, vom Himmel gefallen, aber zumindest scheinen wir vom selben Planeten zu stammen. Haha. <lacht> Dann weißt du also, dass wir diese wundersamen Lebenwesen hier Pokémon genannt werden. Und wie lautet dein Name? Aha. Du hast also so, So einen Namen habe ich noch nie gehört, aber hat sicher eine tolle Bedeutung. Ich, vielleicht, ich weiß es nicht. Entschuldige mich, mir. ich Mein Name ist Levin. Ich bin Pokémon-Professor. Das heißt, ich bin ein Forscher, der mir über Pokémon herausfinden möchte. Moment, momentan versuche ich mich hier mit diesen dreien zu... Oh no, meine lieben Pokémon. Warum lauft ihr nur ständig davon? Bitte hilf mir, die drei anzufangen wartet auf mich okay, ich möchte nur ganz kurz was klarstellen ähm, wenn ich sage ich weiß etwas nicht dann weiß ich etwas nicht denn aber ah, wir haben nur zwei menüs ich Speichere mal kurz und Set settings ganz wichtig ziehen werfen anvisieren ziehen werfen item pokémon wechseln reit pokémon arceus Okay, ich werde mir das nie merken können, einfach so. Wir werden das. Wir werden das im Kampf herausfinden. Cool. Weil ähm, ich habe von Pokémon nichts gespoilert, was halt so gut wie nicht geht im Internet, aber ich habe es probiert, eigentlich nichts zu sehen. Ich kenne die Regionalformen und das war's. Und ich weiß, dass ich sterben kann, wenn ich auf einem Damm hier reite und von der Klippe falle. Du hast das auch, dass einem Smartphone ähnelt. das könnte dein Smartphone sein, aber es sieht anders aus. Du spürst eine seltsame Kraft, die von ihm ausgeht. Auf dem Bildschirm ist eine Nachricht erschienen. Ich vertraue dir dieses Arceus folgende Aufgabe an. Begegne allen Pokémon. Also ich bin wirklich... Ich gehe da jetzt blind rein in dieses Spiel. AB ist Crouchen. Schon wieder daneben. Ah, meine neue Freundin aus dem Himmel. Du hilfst mir doch, oder? Ich habe bereits unzählige Pokebälle geworfen, um die Pokémon zu fangen, doch ohne Erfolg. Ich sollte dir wohl erstmal jetzt über die drei Ausreißer erzählen. Das ist Bautz. Bautz kann wie Pflanzenfotosynthese betreiben und kämpft mit Hilfe seiner scharfen Federn. Bautz, die Endentwicklung. Silvaro hat für mich ein bisschen zu sehr diesen Hippie... Waldmensch-Typen-Vibe. so ein Mix aus beiden, deswegen werde ich den nicht spielen. Feuerregel sieht dauerbekifft aus. Die Flamme auf ist dann kräftig, wenn das Video sich so erschrickt. Deswegen werde ich den auch nicht spielen und Atmurai fand ich irgendwie cool. Ultra treibt kein Schlafen auf dem Wasser und kämpft mich mit Hilfe des muschelähnlichen Objekts an seinem Bauch. Tata. <lacht> Na, sowas. Ich habe ganz vergessen, dir das Wichtigste zu erklären. Und zwar, wie ein Pokémon fängt. Hier hast du ja ein paar Pokebälle. Die musst du werfen, um Pokémon zu fangen. Du hast 5,50. Das genügt wohl nicht als Erklärung. Dann hör gut her. Ich sagte ja bereits, dass Pokémon wundersame Lebewesen sind. Du fragst sicherlich, was an ihnen so wundersam ist. Nun, jedes Pokémon kann auf winzige Maße zusammenschrumpfen. Und da kommen Pokéball ins Spiel. Sie wurden erst vor kurzem erfunden. Wenn man ein Pokéball auf ein Pokémon wirft, wird das ganz klein und passt dort hinein. Ich glaube, wenn ich es richtig habe, sind wir etwa 200 Jahre vor Kanto. Also irgendwo 18. Jahrhundert. Damit hat man auch schon ein Pokémon gefangen. Das ist, glaube ich, so die Lore. Die Non-Kanon ist mit einem Entwicklerbuch aus den Anfängen von ja, 2000. Wo es glaube ich hieß, dass 1995 oder so ein Professor, oder irgendwie 19 irgendwas, ein Professor Mankey fangen beruhigen wollte mit diesem Ball. Nachdem es ausgetickt ist. Das glaube ich nicht Kanon hier drin. Es gibt es also jemanden, den ich darum bitten könnte. Bitte Hilfe, meine drei Ausreißer wieder einzufangen. Um Pokémon zu fangen, muss es sie anvisieren und dann einen Ball auf sie werfen. Ganz einfach. Naja, ich selbst treffe leider dabei nur selten ins Schwarze. Du kannst Pokémon fangen, indem die Pokéball auf sie wirfst, Halte ZR... Re Ew. Alles klar. Oh, das, das wird schwerer, als es scheint. Oh! Du hast das Pokémon gefangen. Du scheinst mir ein Naturtalent zu sein. Eine Begabung fürs Fangen von Pokémon ist zynisch, wenn man hier lebt. Es sind noch zwei entlaufende übrig. Ich muss sagen, ich finde es sehr ungewöhnlich, dass du überhaupt keine Angst vor Pokémon zu haben scheinst. Wir machen ja nichts. Ah, ich hab dich. Loser. So. Hm. Okay, die kommen automatisch zu mir. Fantastic, Adi. Einfach fantastisch. Dabei geht es so viele Leute die Angst davor haben, sich Pokémon noch nur zu nähern, geschweige denn, sie zu fangen. Ein Pokémon fällt noch. Mach dich auf die Suche und halt einen Pokéball bereit. Na, der war zu hoch. Ich sehe jetzt wie so 50. Ach, das passiert schon mal. Ein Pokéball zu werfen heißt nicht, dass man das Pokémon garantiert einfängt. Suche es nochmal. Vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Die Sache ist die, diese drei Pokémon sind gerade erst zu Forschungszwecken ins Dorf gebracht worden und hören noch auf niemanden... Ich habe es vorhin schon gesagt, aber so hastig, wie sie aus dem Dorf gestürmt sind, könnte man fast denken, dass sie von deiner Ankunft wussten. Ich muss schon sagen, Adi, dein Umgang mit Pokébellen hat mich ganz schön beeindruckt. Du bist gerade erst hier angekommen und zeigst schon solches Können darin, Pokémon zu fangen. Woran liegt das nur? Es kommt mir vor, als gäbe es einen bestimmten Grund für deine Scheine hier. Begegne allen Pokémon. Das ist also ein Arsales, Freund, sagst du. Was für ein merkwürdiges Ding. Es scheint fast so, als würde es dich leiten. Das ist vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich möchte dir etwas erzählen. Mein Traum ist, den ersten Pokémon für diese Reise zu, Pokédex, zu vervollständigen. Weißt du, was ein Pokédex ist? Es handelt sich dabei um ein wundervolles monumentales Forschungsprojekt, bei dem alle Pokémon registriert Oh, Moment, scheiße. bin noch krank, es kommt noch ein bisschen vor, dass ich passieren muss. Aber um Pokémon richtig registrieren zu können, müssen sie gefangen werden. Und Pokebälle wurden erst kürzlich entwickelt. Da gibt es nicht viele Leute, die genug, genug, genug mit ihnen umgehen können, um Pokémon zu fangen. Dann tauchst du plötzlich hier auf mit einem Talent zum fangen von Pokémon. Du willst allen Pokémon begegnen, ich möchte alle Pokémon fangen. Wir können uns gegenseitig helfen. Was sagst du dazu? Möchten wir, sollen wir uns zusammenschließen? Ja. Ich weiß ja nicht, wer du bist und von wo du herkommst, aber wenn du mir dabei hilfst, dein Pokédex zu vervollständigen, bist du mir mehr als willkommen. Exzellent, dann lass uns mal die Pokémon zurück ins Dorf bringen. Wir müssen uns ja noch um Essen, Kleidung und eine Unterkunft für dich kümmern. Folge mir, ich bringe dich direkt nach Jubeldorf. Jubeldorf kommt mir unglaublich bekannt vor... Kann es sein, dass wir im antiken Sinus sind? Jubelstadt. Ich wusste Jubel, bekommen mir das Namen bekannt vor. Seid gegrüßt und wie immer vielen Dank für euer wachsames Auge. Diese junge Dame hat mir meinen Pokémon einen großen Dienst erwiesen. Deswegen möchte ich sie ins Dorf einladen. Oh, der klang ungesund. Das soll Jubelstadt sein? muss kurz gucken, welche Stadt Jubelstadt ist in dem Fall, weil dann habe ich sie falsch im Korb, glaube ich. Nee, kann man so machen, ja. Hier geht es lang, bitte folge mir. Es ist der Galactica-Expedition zu verdanken, dass sie so prächtig geworden ist. Wir befinden uns gerade auf der Fliedstraße. Das Dorf wurde uns erst vor zwei, wurde erst vor zwei Jahren gegründet und es fehlen noch eine in der Hände. Da wir nur wenig über die Pokémon hier wissen, trauen sich nur wenige, das Dorf zu verlassen. Das Gebäude, das dort am Ende der Straße porgt, ist der Galaktik-Hauptsitz. Ich weiß, dass es für dich viel zu sehen gibt, aber bitte folge mir fürs Erste. Okay, ich habe noch ein paar Codes gekriegt und so, aber die kann ich anscheinend erst ein paar Stunden einlösen dann. Huch, jetzt hätte ich fast etwas vergessen. Spiel Spiel auch ab 7. Ja, okay, interesting. Ich muss noch schon einen Bericht darüber starten, dass wir den laufenden Pokémon erfolgreich wieder angefangen haben. Könntest du so lange im Speiselokal auf mich warten? Es nennt sich heiße Kost. Du findest es auf der linken Seite, wenn du die Brücke überquerst. Ein Arceus vollständig auf irgendwas, eine mysteriöse Größe weiß den Weg zum Ziel. Uh! Die, drücke den Minus-Knopf, um die Karte zu öffnen. Den Weg weiß es dem Ziel okay. Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, echt so? <lacht> ja, gehen wir mal schauen, was da ist. Ich glaube halt wirklich, wir sind von Alola mit diesem T-Shirt, aber who knows? Souvenirs. Ah, ähm. Alles klar. Ich habe ich hier noch nie gesehen. Dieses Lokal ist nur für Mitglieder der Galaktik-Expedition. Los, verschwinde jetzt. Arschloch. Oh boy, da kommt er ja. Was bist du denn für eine, was für seltsame Gewände du trägst? Mit diesem dünnen Stoff bist du erledigt, wenn du von den Pokémon angegriffen wirst. Hm, da du ins Dorf gelangt bist, dir jemand die Erlaubnis dazu erteilt haben. Kennst du vielleicht Pr Professor Laven? Er ist aus einer fernen Region angereist. Allerdings ist nicht viel Verlass auf ihn. Seine so Pokémon laufen ihm ständig davon. Erst vor kurzem sind schon wieder drei ausgewüxt. Ich hätte sie hier eingefangen, aber leider war ich außer Gefecht gesetzt, wenn mich ein Pokémon mit der Attacke Donnerschock getroffen hatte. Es ist genau wie Lumios gesagt hat. Ich bin wirklich ein hoffnungsvollloser Fall. Coole Schuhe. Hallo, Lumios, in dem Fall. Mach dir keine Sorgen. Adi ah, wird uns ab jetzt helfen. Wie bitte? Wollen Sie dieses Mädchen etwa in die Forschungstruppe aufnehmen? Das ist unverantwortlich. Wir können doch nicht einfach jede dahergelaufene Gestalt anwerben. Ich gestatte es. Halt? Nö, arrogant. Sne Sneaky Face. Sofern sie über die notwendigen Fertigkeiten für den Forschungstrupp verfügt. Ich bin Celestis, die Kommandantin des Forschungstrupps der Galaktik Expedition. Ich habe von Professor Levin gehört, wie du die entlaufene Pokémon wieder eingefangen hast. Nun will er, dass du uns deine Fähigkeiten zur Verfügung stellst, während dir im Gegenzug Unterschlupf und Verpflegung bieten. Du scheinst mir um die 15 Jahre alt zu sein, also kannst du auch wie eine Erwachsene für deinen Lebensunterhalt arbeiten. Doch du solltest wissen, dass wir eine Fremde wie dich nicht einfach so einstellen. Morgen wartet eine Prüfung auf dich. Das klingt nach einem vernünftigen Vorschlag, Kommandanten. Möchten Sie nicht mit uns essen? Sie haben sicherlich auch einige Fragen an unsere Besucherin. Ich verzichte. Beim Essen ziehe ich es vor, ungestört zu sein. Fühle ich richtig hart. Oh dear, eigenbrötlerisch wie Indie. Also dann, alles weitere besprechen wir am besten bei einer Mahlzeit. Hallo Mubishi, ich nehme wie immer die Kartoffelmoji, heute aber drei Portionen bitte. Ist dieser alte Hitler? Ja, ist es. Vielen Dank Mubishi, deine Kartoffelmoji sind köstlich wie immer. Ich glaube Moji. Ich Moki. Äh, Professor Levin, wo haben sie diese Fremde überhaupt aufgetrieben? Nun, sie ist aus dem Loch im Himmel gefallen, du weißt schon, im Rissenraum Zeitgefüge. Gen, Gen 4, da muss der Raum und Zeit, ne? Verstehe schon. Meinen Sie das ernst? Ich bin Wissenschaftler. Meine Arbeit besteht darin, Phänomene zu beobachten und herauszufinden, welchen Regeln sie folgen. Für mich zählen nur Fakten. Es ist allgemein bekannt, dass es hier in, His in der Hisui-Region eine Vielzahl von Pokémon gibt. Stimmt, man findet sie wirklich überall, auf Wiesen, in Wäldern, im Meer. Und die Mission des Forschungsdrucks besteht darin, herauszufinden, was für Lebewesen sie sind. Pokémon! Eins sicher, Pokémon können einem wirklich Angst machen. Man weiß nie genau, über welches Kräfte sie verfügen und was sie damit anstellen können. Boah, wenn die jetzt noch Ultra Beasts droppen in Sinnoh. Also in Hisui. Vieles ist noch unerforscht. Und hier kommt Adi ins Spiel. Ihr ist es gelungen, drei Pokémon einzufangen. Hörst du ga dre ganze drei Pokémon hintereinander? That's incredible, einfach unglaublich. In der Galaktik expedition gibt es niemanden, der über einen soll... Uh, wie haben die überlebt bis jetzt? Mit ihrer Gabe können wir endlich unsere Untersuchungen starten. Drei Pokémon, das ist nicht. Oh, es sind Start. Wir tun uns schon schwer damit, auch nur ein einziges zu fangen, während wir von den wilden Pokémon angegriffen zu werden. Nun ja, die Pokémon, die zum Stand geflohen sind, waren ehrlich gesagt nicht besonders aggressiv. Doch das Wichtigste ist, dass sich unsere Freundin hier den Pokémon ohne Angst nähern konnte. Dadurch war es ihr möglich, vor dem Wurf gut zu ziehen. Hey, ihr vom Forschungstrupp, habt ihr wirklich die Muße, unbekümmert Fremde einzuladen und euch den Bauch vollzuschlagen? Der Kommandanten hat gerade 10 Portionen Kartoffelmoki verdrückt. Das macht sich aus Frust darüber, dass es mit der Vervollständigung des Pokédex zu schleppen vorangeht. Das Frustessen von Kommandantin Celestis wird bald ein Ende finden. Greif zu, Adi. Wenn du der Galaktik-Expedition beitrittst, brauchst du dir um Verpflegung und Unterkunft keine Sorgen zu machen. Selbst wenn du vom Himmel gefallen bist. Ich hoffe, die Laber nachher nicht mehr so viel. Ein wahrer Gaumenschmaus war das. Machen Sie sich denn überhaupt keine Sorgen, Professor? Was, wenn Adi die Prüfung nicht besteht, dann kann sie dem Forschungsdruck nicht beitreten. Bei ihm können mache ich mir keine Sorgen. Adi wird ganz sicher bestehen. Klar, ja, ich bin ja der Beste. Ich hoffe, Sie behalten recht. Adi war der Name. Heute Nacht kannst du bei uns im Quartier schlafen. Doch solltest du die Prüfung nicht bestehen, musst du außerhalb des Dorfes leben, wo dich im schlimmsten Fall ein qualvoller Tod erwartet. Coole Schuhe. Kommandantin, Zell ist so unerbittlich wie die hisu region Sie will keine Schwäche zeigen, schließlich geht es ihr auch darum, uns alle zu beschützen. So, meine Freundin aus dem Himmel, ich hoffe, du fällst dich auch noch aus deinem Bett. Scherz beiseite, ich wünsche dir eine gute Nachtruhe. Ruhe dich gut aus. Eine Mensch, der aus dem Himmel fällt. Wer um alles in der Welt bist du bloß? Ah, die. Okay. Habe ich schon Side-Missions hier? Ja. Oh. Geil. Ah, okay. Sie hat tatsächlich, wenn sie rennt, äh, Atem irgendwann. Oh yeah, je, der Glücksstand beschützt Jubeldorf, drauf, bla, bla. Okay. Ein Übungsplatz, ja, da muss ich safen auch noch hin. Aber ich gucke jetzt nicht immer so böse. flori ja, Flori kenne ich ja. Kleine Blumenstadt. Eine Lagerkiste. Ah, die darf ich noch nicht benutzen. Okay. Forschungsziel halt wichtige informationen regelmäßig zu speichern ja. oh ich habe die schuhe ausgezogen habe ich gar nicht gesehen oh, cool da hat schon ja nicht mit schuhen ins haus das macht sinn den Schrei habe ich jetzt nicht erkannt, oder? Könnte Biediza gewesen sein, zwar. Ey, bist du wach? Letzte Nacht hat es ganz schön gewittert, was? Jedenfalls solltest du dich besser beeilen. Hier ist ja sicher alles fremd, aber hast du trotzdem gut geschlafen? Na dann, auf zum Hauptsitz. Du solltest Kommandantin Celestis nicht warten lassen. Musik ist voll schön. Das ist der Galaktik-Hauptsitz. Ziemlich imposant, oder? Halte durch, was ist passiert? Ich wurde von wilden Pokémon angegriffen. Ich habe mein Partner-Pokémon eingesetzt, aber es waren einfach zu viele. Das kommt davon, dass du zu weit rausgegangen bist. Du musst besser auf dich aufpassen. Der Sanitätsdruck wird dich jetzt um dich kümmern. Wenn du die Prüfung nicht bestehst, könnte du außerhalb des Dorfes der Tod drohen. Wobei, so ohne Partner-Pokémon wäre ich nicht mehr sicher, ob du die Prüfung selbst überlebst. Nice. Danke. Kommandantin Celestis, Adi ist hier. Verstanden. Tretet ein. Wir trinken gar Galaktik bei, ne? Aber der guten Galaktik, bevor sie scheiße wurde dann. Ich glaube mir gleich zur Sache. Um ein Mitglied der Galaktik-Expedition zu werden, musst du dem Obsidian-Grasland ein Bidiza, ein Staralili und ein Scheinux fangen. Drei Pokémon auf einmal, das ist bisher noch niemandem. Mann, sei die Scheiße. Hat er nicht gestern drei Pokémon gefangen? Wenn es stimmt, was Professor Levin gesagt hat, müsste diese Prüfung ein Kinderspiel für sie sein. Die Galaktik-Expedition kann er sich nicht leisten, Leute umsonst durchzufüttern. Wenn du bleiben möchtest, musst du beweisen, dass du für uns von Nutzen bist. Hier, du darfst dir diese Tasche für die Prüfung ausleihen. Sie gehört zur Grundausstattung des Forschungstrupps. Die Tasche passt eigentlich überhaupt nicht zu deiner eigenartigen Kleidung. Sie macht dich auf den Weg, Lumios. Hilf dir, falls es Probleme geben sollte. Hier entlang, Adi. Jetzt bin ich an der Reihe. Hallo, Hallo ihr beiden. Guten Morgen erstmal. Professor Laven, was ist denn los? Ah, die muss diese Prüfung bestehen. Das ist notwendig für die Vollständigkeit Pokédex und. Naja, damit sie hier überlebt. Deswegen will ich hier als Professor ein bisschen unter die Arme greifen. Bitte sehr. Such dir eines dieser Pokémon aus. Alle drei. So, Jungs, aber... Bekifftes Feurig, bekifftes Turnupto und Waldmensch äh, Silvaru kann ich verzichten. Eines der Pokémon, die du beim Strand des Waufs für mich eingefangen hast, ist und also dein Partner. Irgendwie kurios. Hier hast du den Pokémon, in dem sich otto befindet.